Hallo wie geht's? hier ist Sebastian, es geht um Stoffwechsel und seine Bedeutung für ähm, die Fettverbrennung in unserem Körper. Kurzes Statement, vielleicht werden es auch zwei, mal gucken. Also es geht ja um, äh, gibt immer dieses guter Stoffwechsel, schlechter Stoffwechsel, Stoffwechsel ankurbeln, antreiben. Stoffwechsel äh, wird häufig gebraucht und oft falsch verwendet. Stoffwechsel ist nicht dasselbe wie Verdauung. Ganz wichtig. Richtig ist, Stoffwechsel, wird auch Metabolismus genannt, ist die Grundlage aller lebenswichtigen Vorgänge im Körper. Unter Stoffwechsel versteht man grob gesagt alle biochemischen Vorgänge, die innerhalb der Zellen ablaufen. So, Anders gesagt, die Bestandteile der zugeführten Nährstoffe werden in den Zellen verstoffwechselt. Also abgebaut oder umgebaut natürlich. Unser Körper sorgt ständig für sich selbst. Eben indem er die zugeführten Nährstoffe und Vitamine, Mineralien und Spurenelemente nutzt oder auf Reserven zurückgreift. Und all dies ist nötig, um die Vorgänge und Funktionen unseres Körpers ordnungsgemäß ablaufen zu lassen. So. Wichtig für den Stoffwechsel sind außerdem Hormone und Enzyme. Das ist jetzt aber bei uns nicht so wichtig. Ähm, Umweltfaktoren beeinflussen auch den Stoffwechsel, zum Beispiel die Temperatur. Das wichtigste Stoffwechselorgan in unserem Körper ist die Leber. Also müssen wir die Leber schützen und müssen die Leber anregen. Damit der Körper alle seine Funktionen erfüllen kann, benötigt er Energie, bereitgestellt durch die Makronährstoffe, also das heißt Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Und die Verdauung, die ist gewissermaßen die Voraussetzung für Stoffwechsel. Im Magen und im Darm werden dann die Nährstoffe in die Bestandteile zerlegt. Wir könnten jetzt noch viel, viel äh, über die einzelnen Makronährstoffe reden, das machen wir auch im nächsten Video, ähm, kurz dann noch Bezug nehmend auf den Stoffwechsel, das ist vielleicht nicht so ein spannendes Thema, aber es ist total, total wichtig für die Fettverbrennung, also bitte unbedingt, wenn, wenn jemand sein Bauchfett zum Beispiel, wir sind ja beim Thema Bauchfett, wenn jemand sein Bauchfett verbrennen möchte, ganz wichtig Stoffwechsel ist das A und O. Weitere Informationen immer gerne hier klicken auf den Link, der hier erscheint. Oder oben rechts in dem Reiter jederzeit. Freue mich auf weitere Kommentare und bleibt gesund. Bis bald, Sebastian.